Holin Allah, von Shaitanir Shaytan regiert. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ja, لا سو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا Inna akramakum inda Allahi atgakum Inna alimun khabir Sadaqallahul al azim Bismihi subhanahu Im Namen des Gepriesenen Seit mehr als zehn Jahren gehen wir mit unseren jüdischen und christlichen Geschwistern einen gemeinsamen Weg. Dabei sind Angehörige anderer Religionen und Weltanschauungen unsere stetigen Wegbegleiter. In den Anfängen sagten mir Kollegen, der Dialog, den ihr euch vorgenommen habt, kann nicht funktionieren. Wir sind aber unserem Weg treu geblieben. Bis heute konnten wir viele Herzen bewegen, sich diesem Weg anzuschließen oder auch ähnliche Wege einzuschlagen. Als Pioniere stehen wir hier an einem wichtigen Meilenstein des House of One. Heute feiern wir nun endlich die Grundsteinlegung. Gott möge uns mit diesem bedeutenden Schritt dem Weltfrieden näher bringen. In diesem Sinne möchten wir die Musliminnen und Muslime im House of One gemeinsam beten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف الكروب يا مقلب الغلوب يا مزين الغلوب يا منظر الغلوب Ehre sei dir, außer dem es keine Gottheit gibt. Du bist Sicherheit und Frieden. Von dir kommen Sicherheit und Frieden. O Herr, beschenke uns mit deinem Segen. Lass das House of One zu einem Ort der Geschwisterlichkeit, der Fürsorge und des Friedens werden und schütze uns vor allem Unheil. Allahu Akbar Kabira, kathira, wa Bukratan wa Asila. O Herr, wir danken dir für diesen besonderen Tag. Und wir danken allen Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen. O Herr, ebne unseren Weg, schenke uns deine Gunst, deinen Beistand und deinen Segen für unser Unterfangen. Und bringe dieses Haus des Friedens zu Vollendung. Lass durch dein Licht unsere Herzen leuchten. Lass das Haus of One stets einen Ort des Kennenlernens, des Zusammenhaltes und des Miteinanders werden. Führe uns, Hand in Hand, Schulter an Schulter, zum Wohle aller und unserer Kinder in den Frieden, auf dass sie in Zukunft auf uns zurückblicken und sagen, Ihr habt uns für wahr, Hoffnung, Zuversicht und eine lebenswerte Welt hinterlassen. Ja, Arhamar Rahimin, o du Barmherzigste aller Barmherzigen, von unserem geliebten Propheten, deinem Gesandten Mohammed, Friede und Segen seien mit ihm, wurden folgende Worte überliefert. Nichts und niemand kann einem Diener Gottes Schaden hinzufügen, der am Morgen und am Abend eines jeden Tages jeweils dreimal folgendes Bittgebet spricht, im Namen Gottes, mit dessen Namen nichts auf der Erde und im Himmel einen Schaden zufügen kann. Er ist der Allhörende und Allwissende. Mit diesem Bittgebet wenden auch wir uns in dieser morgendlichen Stunde an dich und bitten um Schutz und Sicherheit mit der Grundsteinlegung des Haus of One sind wir unserem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. O oh Allah, beschütze uns auf diesem Weg und stehe jeder helfenden Hand bei. Helfe uns, dem Frieden ein besonderes und hoffnungsspendendes Zuhause zu bauen. اللهم اغفر لنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين نشهد أن لا شهد ولا إما الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم